Kurz erklärt, Bluetooth. Bluetooth ist ein in den 1990ern entwickelter Industriestandard für die Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz per Funktechnik. Mit Bluetooth werden Kabelverbindungen zwischen Geräten ersetzt. Besonders beliebt ist die drahtlose Übertragung beim Abspielen von Musik oder dem Telefonieren im Auto über die Freisprechanlage.